Hallo zusammen, das ist die kleine Nevada, die ich zu verkaufen habe. Ist ein prima Motorrad und wer sich beeilt, kriegt es auch sehr günstig. Ich mache mal eine Probefahrt. Ist auch kalt der Motor. Hat seit zwei Wochen nicht mehr gelaufen. Ich würde mich freuen, wenn ihr anruft und Fragen stellt oder noch besser, euch dieses tolle Motorrad kauft. Bis dahin, vielen Dank, tschüss.